Um das Gnome-Panel in den Ausgangszustand zurückzubringen, wird ein Terminal gestartet. Klick auf Anwendung, Zubehör, Terminal und folgender Befehl wird eingegeben. g conf tool 2 leerzeichen re IVE minus U T. Leerzeichen Schrägstrich-Shift 7. APPS. Schrägstrich-Shift 7. Panel. Enter. Nun meldet man sich neu an oder man gibt dem Befehl P. Kill, Leerzeichen, Gnome, Minus, Panel, Enter ein. Ciao und viel Glück!